Ja, hallo, ich bin der Ludwig vom Netzwerk Gerechter Welthandel und wir stehen heute hier vor dem Bundestag, um ganz klar deutlich zu machen, wir lehnen die Ratifizierung von CETA ab, weil wir sagen, wir brauchen keine Paralleljustiz, wir wollen keine Sonderklagerechte für ausländische Konzerne.